Hi und willkommen mein Name ist an und ich begrüße euch zurück zu let's Play Super Smash Bros Ultimate lass mal ganz kurz hier alles abchecken wir sind im Abenteuer muss nachdem wir natürlich eine welle von oder eine lawile von charakteren freigespielt haben im letzten part und ja gucken wir erstmal was wir hier alles bekommen haben diesen ganzen erkundungen und was bei sich irgendwie bessere sachen geben ne? aber ich glaube das läuft immer so nach einer stunde oder so ab also oder zwei stunden deswegen das hängt vom level ab kann natürlich auch sein was ich hier bekomme ne? Wenn ich so also schwache gegner reinschicke dann wird das wahrscheinlich nichts aber ich muss auch meine charaktere irgendwie hochleveln ne? Hör mal. Äh, weiter so, dann kann ich hier im dojo glaube ich irgendwelche abholen ne? beendet was kriegen wir hier ach das ist auch so eine erkundung oh, sehr gut so hier kriegen wir zum beispiel mehr also 21 ich glaube die waren ja auch ein bisschen höher gelevelt also vielleicht liegt das echt daran da so, habe ich den ausgerüstet ich weiß gar nicht weil ich ausgerüstet habe hm hat dann abarsch arsch äh, ich meine am arsch ich meine abmarsch das zweite mal war sogar echt aus versehen da so, ich habe gp bekommen ne? also kann ich bestimmt wieder sachen kaufen da ne? so, muss ich die immer alle hier neu reinpacken Wann? warum nicht so, wir nehmen dieses was auch immer das sein soll und hund äh. den typen und metal sonic wird schon irgendwas bringen ne? Meilenstein Stein oder irgendwie so hat wenn ich genug sachen gelernt habe nehme ich mal an äh. Der Charakter ist, glaube ich, aus Xenoblade Chronicles. Ich irgendwie mal nachgeguckt hier. Man kann sich ja nachgucken, ja nachgucken, welcher Charakter von wo ist in Katalog oder irgendwie so was. Also da habe ich herausgefunden Gut. Dann ich habe den Boo ausgerüstet. Okay. Soll ich Charakter wechseln. Ja, machen wir mal, ne? wie so. äh. schwertkämpfer will ich noch nicht bummel auf natürlich Pummel auf nein ähm. wir aber ja donkey kong und lange nicht mehr gespielt ne? den dürfen wir ein paar easy kills hier kriegen ne? so wo will ich denn überhaupt hin da ist eine schatztruhe dass mal da reingehen der, ja, der gegner nach items eine mona und platon ich glaube irgendwie verkäuferin davon ne? äh. oder oh, war knapp oh, die musik ey. <lacht> klatsch bitch. <lacht> bitch slap bitch slap Blumen nach mir geworfen. Also so vergiftete Sachen, ey. Oh, Hilfe! Oh, Steuerung geändert. aber oh, werft das Ding bloß weg, ey. Oh, nein, jetzt hat die wieder so ein Ding. weg mit dem teil weil es so verwirrende vor allem in der luft weißt du auch damit aha mal weg naja so, frist hat du wirf nicht noch so ein teil nach mir Nein, hör auf damit, boah, oh, das ist so, also, wisst ihr, wie verwirrend das ist? So mitten in der Luft ey. Wenn die Steuerung umgedreht ist, dann gibt es einfach nicht. Ey. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Dann. So, komm her. Bitch slap. Bitch wurde geslappt. Bitch slap. Weg damit. hast du aufgesammelt? Nein, Finger weg. Weg damit. Weg damit. ich öfter machen? Nein, das gibt's nicht. Was? <lacht> was sollte das denn ey? okay nehme ich <lacht> was war das denn jetzt <lacht> egal wissen nur ein bisschen... geister punkte ja da muss überhaupt der shop nur bestimmt jetzt wieder neue sachen ne? ja guck mal ich habe jetzt genug ich hab jetzt genug gp ja, minus zehn Prozent. Ja, warum nicht? Macht die Moon gegen stürme Nicht irgendwie sehen, was die Dinger machen. Jetzt ja, soll's? Will es trotzdem haben. Ich hab Geld. Ich muss es ausgeben. So funktioniert Geld, ne? zehn ja, Prozent Nachlass gerne. die kiste Was soll snack oder was gut er ja, bist du juri katzu kata katzu ja kurz kata machen das leben schwer das klingt sehr nervig lassen wir das erstmal mal weiß hier die stärke angriff mit nahkampfwaffen für gegner der Gegner startet mit dem schnitter mit dem schnitter was Sensenmann von Pit oder was? Kid Icarus. Schwert, was? Ach, ein Schnitter aus Fire Emblem. Okay. Also Killing Edge. Oah. Die Waffen in Fire Emblem, die kritische Treffer-Chance erhöhen. Okay, das ist das Schwert also. Ah, und wenn das leuchtet, macht das mehr Schaden. Also, wie ein kritischer Treffer halt, ne? feierblem soll Sollen wir, wieder boxen? Ich habe schon mal gegen dich geboxt, Little Mac. Ins, ein super Punch-Out, ja. Little Mac hat gegen Donkey Kong geboxt in dem Spiel. Jetzt weiß ich, wie jetzt mal das Schwert ist, ey. einfach nur so ein random Schwert, hallo? Also, umfällen. Fire sie sehen alle Waffen irgendwie in jedem Spiel irgendwie anders aus, also. Und die leuchten auch nicht hin und wieder so, kämpfer komme ich dahin da komme ich sogar hin oder nee das ist eine höhle wie komme ich dahin aber da komme ich auch nicht hin oh. okay da ist noch ein geist ja, ich sehe aber natürlich jetzt nicht hier wo ich da kann ich immer noch nicht durch da habe ich schon alles gehen wir mal gucken was wir ja schon alles haben ja haben wir noch nicht viel vier den Hauptgegner um zu gewinnen, gesenkte Sprungkappe für dich. Der Gegner erhält im Kampf verstärken Das klingt sehr nervtötend. Lass mal lieber. So, hier ist der richtige Weg, ne? Ich wünschte ich könnte so rauszoomen und trotzdem noch sehen, wo was ist. Also Geister oder Gegner oder was weiß ich. Dann kann ich immer noch nicht durch. Da ist noch ein Gegner. War nicht Sakura. Nee, die Sakura-Karte. Ja. Drei Sterne. dann kriege ich aber ja wieder nicht hin. Da muss ich gegen Corin und Melinda kämpfen. Da kriege ich ja irgendwie nicht hin. Da kann ich auch noch nicht rein. Da ist irgendwas sehr dickes. Da ist ein Boss oder irgendwie sowas. wir mal das gucken. Ne? Wo bin ich denn stark genug? Ellie, ein Stern. Ist soll aus Donkey gucken, oder? Jetzt auf seinen Spezialstandard ein, schigi wo ist denn das Spezialstandard bei dem Aquaknarre, knarre Oh Gott. Boom. Boom. Boom. Ein nee, oder was? Weil immer dieser Angriff sein soll. Nee, das jetzt wieder aufgeladen mitten in die Fresse. Dreck. Kommt her. Kommt her. Oh, Dreck. Slap. Slap. Oh, wie hat immer schaffen, auszuweichen, ne? In der Luft. Na, schon wieder. Oh, mit den Ellbogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ist ja noch nicht aus Don gekommen, Kann man nicht auch einen Elefanten reiten? Nee, ich denke, ich denke, an das Nashorn, ne? Dreck. Warte mal hier. Gerd, der Gegner ja, nach Items klingt nicht so stark, geht nicht so schwer. Machen wir das. Da sich ich eigentlich verarschen. Oh nee! Oh Gott! Boah, warum ist denn der? Meins. So, komm her. <lacht> Boah. In der Luft gewinne ich irgendwie nie, habe ich das Gefühl. So frisst hat der Luft, haben irgendwie die Gegner immer Priorität gegen einstampfen etwa die spezial seitwärts oder fallen ja ah, genau meine kupnus so ich wollte glaube ich irgendwie so 60 oder 80 dinger irgendwie sparen ne? für die geistertafel das war schauen Geisterbaum. 70 hallo besteckt Standardangriff. Oh, perfekt Cool. So, dürfte es ein bisschen einfacher machen, gegen aus, aus dem Arena Zaun, ne? Chorknaben. Hm, da sieht, da ist noch ein Kämpfer. Komme ich aber nicht hin. Chef, das ist Chef. Oh Gott, hier sind ja nur Powerhäuser. Bin ich noch nicht hingegangen, das? da habe ich mal versucht kam ich nicht vorbei. eine gute Frage, wo ich als nächstes hingehen soll, ne? Äh. Komme ich da ein Viridi, hat hat ich glaube ich, auch versucht. Muss ich innerhalb von 20 Sekunden oder so den Gegner erledigen, glaube ich, ne? Aber pff. Ach Dschungel, da furchtbar, ne? Ja, aber ich nicht vorbei. Irgendwo muss ja. ich ja hier vorbeikommen, hallo? Trude. dem Nahkampfangriffe, vor allem, ja. Wenn ich schon nicht weiß, wo ich hingehe, dann mache ich halt irgendwelche Kämpfe, ja, ne? Nein, warum nicht? Aber ja, gucken, wie stark ich jetzt bin. Standardangriff. ich nehme an, das sind die hier, ne? Allgemein irgendwie. da hab's auch irgendwas, ne? Da wie ist die? Da ist schon wieder perfekt ausgeglichen aus oh, Schwertkampf. Auch oh, Katana. sandschnitter schnitter <lacht> oh, wieder aus dem Laserschwert, ich habe ein Meinst wird auch so ein Laserschwert. Oh, sehr gut. Boom. Oh. Waffen stärker. <lacht> da war ja perfekt Timing. Leicht Schwerter, Patch und Hammer. Cool. Gut. Also bedeutet das auch irgendwie Dings hier. Wenn Charaktere so angreifen. Da will ich da Ich glaube, ich will da hin. Schrimpsen. Also ein Verkäufer aus Platoon. Ich essen kann Kampf will auf leichter, da, da, da. Okay. Essen. Das ist jetzt ja schon mal um die ganzen drei oder vier Sterne gegangen, aber nicht irgendwie vergeistert habe, noch ein bisschen stärker geworden bin. Ich so ein Gefühl. nein, ich Eis eistee. oh, ich habe den gegessen. Ja, getrunken. Dreck. ich weiß du willst das? Popcorn. Oh, ich habe A gedrückt. okay. gut zu wissen. Kommst mal hier hoch. Pürigon, geh weg. Aber oh, ich bin noch gelber jetzt. Nein. Mein's. Noch Hot Dogs. Mein Gott. Ugh, Schwerkraft. halbstadt statt. Nee, da war was drin, ne? Oh, spaghetti uh. oh. immer irgendwann ihren kampf sehen wo nur pokebälle irgendwie sind uh. Uh. Oh, ich dachte die wird jetzt voll volle runterfallen ja, nach dem essen angriff abwehr und lauftempo leicht cool Sophronia City. Ach, Sophronia City. war das? Ja. So, King Bulbin und dort Bulbo. der gehen das jetzt auf Sprint angefahren. Alles klar. Das ist schön für den Gegner. Ja, wer ist jetzt wer? Ist der, ist der King oder der Lord jetzt hier? hat dreiht hier. weiß höher an Lord oder an King. Das war eine gute Frage. Ich geh raus. Du bist jetzt da raus. <lacht> ne Mann, Bulbo ist der Bulle da. Wenn ich dann wäre, das irgendwie merkwürdig. wenn er ja nicht irgendwie einen vernünftigen Namen geben wie bat der oder irgendwie? So, so arschgau oh, ganz ruhig, arschgau So, ich muss sogar hier weitermachen. Cupid, der auf Spezialstandard ein. Spezial, ja, dem Pfeil, ja super. wird überhaupt nicht nervig. Oh Gott. Euch habe ich hab nicht alle weg. Euch oh, klatsche ich klatsch alle weg. Wortwörtlich. <lacht> Donkey Kong macht direkt alles kaputt. Tschüss. <lacht> klatsch. Uh. Gut mit Donkey Kong scheinbar auch oft fortschritt zu machen habe ich so das gefühl weil er hat die gegner so schnell weghaut gut da sehe ich schon wieder einen neuen charakter kommen wir mal dahin oh, blau schalter oder oh, das ist ein kämpfer ganz rechts Wie groß das hier noch alles ist so aber da ist eine truhe dive man einen stern kein problem ich Glaube ich, hätte hier als erstes hingehen sollen. Wir sind irgendwie Gegner von einfach Austausch Smash, stil Diver. Wach, dieses Ding. Oh. Alter. Oh Gott. Ich schon sagen, wo kommt denn der? Wunderbar, ja. Oh. Ah. Ich dachte, du warst ja mit dem 5. So. Oh, beide, ich gerade sehr cool ich habe da eigentlich mit dem mond den mond erst gerade erst gesehen der mond von major majoras Mask, legend selber major Mask, glaube ich so mich ich nicht bewegen ok äh. Okay, das ist was Dickes aufgetaucht, glaube ich. oder oh, das ist noch Kämpfer, sich gerade. Egal, ich habe eine Truhe hier. Wissen, Wissen macht A. Ah. So, Costoso. super Rüstung. Ist aber langsam. erscheint scheint nur bestimmt pokémon aus dem Bällen. Okay, lass mich raten, nur das für ne? Oder oh, ein hat einen Pokémon. Geh weg. Schon gewonnen. <lacht> Was? Hat er es nicht geschafft, sich zu retten? Oder man, Na, schon wieder passiert, man Okay, neuer Charakter. Komm. Und Abwechslung wieder. jeschi und den den kein problem joshi dich kriege ich den schnapp ich mir sehen wir aber erst im übernächsten part wahrscheinlich außer der eine karte ist auch cool da äh. Uh. Dreck. Oh. Uh. Uh, mitten in die Fresse. Mitten. Nein. Na komm. Nein, ich wollte nicht. Wie Birne. Okay. Ich habe eigentlich geblockt, aber irgendwie habe ich das Ding jetzt eingesammelt. Oh, ich frage mich, ob ich das Ei hätte zurück schlagen können. Gewonnen. Cool. Yoshi kämpft nun mit. Eine Menge lernen, und da wartet noch ein Charakter da unten am Ende der Brücke, er vielleicht auch mal hingehen sollen Weil da oben, aber da komme ich wahrscheinlich noch nicht hin. Ach, ich muss sogar so da hin irgendwie. Okay, dann wir noch mal hier Merrick. Das ist aus Fire Emblem. Ein ganz altes Fire Emblem. Ich glaube aus dem ersten Teil. Wie man schon an dieser, in dieser an dem arztteil irgendwie Charakter sieht, sehr merkwürdig aus damals. Warum bin ich eigentlich immer so blau am Leuchten? wie gerade mein König Buch oder so? Durch den Angriff weißt du natürlich aus, ne? Bist ich? ich bin Affe, ich, hab, ich bin im Mond gegen Feuer, weißt du das nicht? Boom. Also voll Robin. Mein Gott. auch angriffe Warum verstärkt? Mit dem feiern mit dem charakter auch angriffe hat ist 24 minuten können wir noch ein paar kämpfe reinhauen so, lucario hi wir kämpfen frei den kämpfer cool habe ich lucario eigentlich schon als kämpfer also als freigeschalteten ja so ich glaube ja ne? ja ja klar habe ich den ich glaube ich den gestern gespielt habe Uh. Oh, was? Nimm das. Was ah. ist Alter. Was das? Ich glaube, das war ein Metallding, ne? Nee. sehr gut ja flieg noch mal da rein sehr gut ich verstehe nicht wie es dazu gekommen ist die reaktion von donk immer wie ist das passiert keiner weiß es das ist ein mysterium okay ich nehme an ich werde wieder ein charakter jetzt gleich bekämpfen ne? Okay, dann gehen wir mal zum Wissensbaum. 40, mein Gott. Länger Schaden durch Gift, ne. gleich Spezialtechniken, ja, das hätte ich gerne. Mehr Bremskraft auf dem Boden. Ja, noch zehn Punkte, ne, 40 Punkte, ja. Dann kriegen wir das. Okay, kann ich ja wieder neue Sachen kaufen. Aktivitäten, weil es hier schon wieder. Einfach ja, ein Charakter gehe ich jetzt nicht. Wir sind wir zwei neue, oder? Taubsee. Hat mal, ich den schon? Nee. Da nicht neu stehen, ne? ist Mir aufgefallen es gibt gar keine Trophäen mehr in diesem Spiel würde ich ein bisschen schade ich fand die Trophäen irgendwie ein bisschen besser Lernjuwel um. äh, Kugel Billy Kugel -Bille Ketten und <lacht> ein bisschen schade jetzt die Trophäen mal gerne angeguckt weil die da so aufgestellt also ein paar äh, Sachen wurden halt geändert hätten sie ruhig lassen können finde ich jetzt so kann ich irgendwas hier entwickeln. Steht dort glaube ich dann irgendwo da ne? Level 99 Evolution möglich? Er verwaltet sich in diesen komischen Dämon irgendwie. aber hm? oh, ich muss Geisterpunkte. Pff, na toll. Ich muss Geisterpunkte benutzen um die hoch zu Leveln. Was? Oh, dann gehe ich eben, jetzt ich kann. Ein neuer Gegner trifft ein. ist das denn? Äh, ach Meta Knight, the most broken charakter in Brawl. Er der war so broken, der wurde von Turnieren verbannt ey. War irgendwie der einzige Charakter, der irgendwie ein S-Tier oder so hatte, so Rang möglich. Die Char- so Kämpfer werden ja immer in so Tiers irgendwie so sortiert. Und ja, es wie ein Pokémon hier irgendwie, wo einige Pokémon irgendwie zu überzählen oder irgendwie sowas. was weiß ich, was dafür nochmal mal Renke gibt. Und ja. Meta -Knight war der einzige Charakter, der im S-Rank sozusagen war. <lacht> er halt so überpowered war und ja, haben sie anscheinend ein bisschen schwächer gemacht. Aber ich spiele auch Donkey Kong, also jetzt kriege ich Geisterpunkte. rett im abenteuer muss 100 geister ja, okay ich würde sagen wir gehen dann noch mal kurz zurück und leveln die die mutter hier auf weil glaube ich die mutter von einem charakter auch von mario Na, ja, vorher möchte ich gucken kennendorf twilight princess okay lux auf 99 möglich okay er saubert shop sortiment vergrößert igel Warum nicht? Wrestler, Pikachu. Genau. a Stage-Bilder. Da, no, das ist das Kampfthema von Fire Emblem 2. Oder Echos mittlerweile. Und dann gehen wir mal zum Abenteuermodus. Und hallo. Dann mache ich im nächsten part äh, gehen wir noch mal ganz kurz zurück wo ich glaube ich kann hier machen ne? irgendwo kann ich das, glaube ich auch hier machen ne? äh, nein da wollte ich eigentlich nicht aber kann man im nächsten part machen wenn ich nicht auch irgendwie hier machen ich weiß sie nicht war mal im nächsten part mit hochleveln und so und würde ich sagen, ich werde die Part hier. Nächste Folge weiß ich nicht. Ich man mal Geistertafel wieder machen, weil wir so also Geister bekämpfen müssen und so, ne? Und ja, mit sagen, war es in diesem Part und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet im nächsten Part wieder ein und tschüss.